Moin, ich bin Melli von Nushu und heute sind wir hier in Wandsbek in Hamburg bei Otto und uns interessiert, wer arbeitet hier, warum arbeiten sie hier und welche Vakanzen gibt es zu besetzen? Komm mit! Wir suchen sowohl Entwickler als eben aber auch Produktmanager und ähm, UX-Designer, die uns jetzt unterstützen, weil wir bewusst jetzt diese native Strategie ausbauen wollen. Was? Ist aus deiner Sicht für diese Position ähm, wichtig? Dass man natürlich ein bisschen Vorerfahrung in der Hinsicht mitbringt, mhm. also dass man sich mit den gängigen Tools auskennt. Und bei der Produktmanagement-Position? Mhm. Wie beim UX-Designer mhm. jemanden, der sich eben für dieses Thema begeistern kann ähm, und der hier eben auch nochmal ähm, so ein bisschen Strategie ähm, im Blick hat, eine Vision für die App im Blick hat und auf der anderen Seite natürlich ganz eng mit dem Team zusammenarbeitet. Bewerbt euch, lasst uns gemeinsam mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft bringen. Karamba, ich bin raus. Tschüss!